Ich bin Karl, habe äh, Journalistik äh, mit Schwerpunkt Sportjournalismus hier in München studiert. Ja, ich bin der Uli, ich habe auch ähm, Journalistik studiert, Schwerpunkt Sportjournalismus. Ich bin nicht mehr ganz so frisch, wie man möglicherweise sieht, aber ähm, auch seit, wann fertig? Seit Mai fertig, ja. Ja, tatsächlich. Stimmt dieses Jahr, es. Diesen Jahres, ganz frisch. Ja. Um es mal ganz schmalzig zu machen, ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich so jemanden wie Ricardo beispielsweise kennengelernt habe, plus, so, plus sicherlich auch tatsächlich den ein oder anderen Professor oder die eine oder andere Dozentin, Professoren, mit der ich über große Teile doch noch in Kontakt stehe und die mir zum Teil ehrlich gesagt sehr, sehr wichtige Tipps gegeben haben. Mein Highlight im Studium war eigentlich so das Interview, das auch wir beide gemacht haben mit Makrofon zusammen äh, mit Peter Maffay. Also Makrofon ist das Hochschulradio der Universität. Da kann sich jeder engagieren, nicht nur Journalisten. Wir haben den dann zum Interview getroffen und dachten erst so, schau mal wie lang es wird. Und er hatte irgendwie gerade Lust an dem Abend und wir haben eine Stunde geredet und es war doch sehr, sehr angenehm. Sven Froberg ehemaliger Chef von, von SAT1, das Fach Live-Kommentierung, wo ich dann letztendlich auch gelandet bin. Das war ein großer Sport, mit ihm tatsächlich ähm, ein Fußballspiel live zu kommentieren. Also Faktencheck, gute Recherche. Erstmal Sachen aus erster Hand zu bekommen, aber dann zu transportieren, so dass die andere Leute verstehen und einen Mehrwert davon haben. Das ist für mich guter Journalismus. Wenn der eine oder andere hinterher sagt, ich bin da noch informiert worden, sehr gut. Wenn jemand sagt, ich bin dadurch noch unterhalten worden, noch viel besser. Und wenn jemand sagt, ich bin beides, perfekt.